Hallo! Hallo! Hallo! Wir wünschen euch viel Freude! Mit den zahlreichen kreativen Beiträgen aus unserem Bistum! Weihnachten kommt! Was geht? Wir werden es sehen! Einen zauberhaften Heiligabend und entspannte Feiertage!